die het fad de dag lieve hat ting kan ha eings Dette for de vor exempel een tomat erün o o den raia Denn da ja Schüler, der er eben skapert Der wird vor Video und Mengen der Lage hat die Mathematiken ans wie in vor Exempel, den Mengde zum ein Objekt. Zum Beispiel deine Mengen auf Tomaten. Den auch so skapert. Vor Exempel, example, Er erde vier Tomaten. Wenn Egs gab, so Mengen hat. Da ich ge Tomat, zum kann ha den de Egs wo de waren vier. Wenn in Mengen kann ha den de egenskapen gaben, hat er vier. Ihr werdet von um Relationen. Ad Relashuna kann auch so framstille so mengen da. Relashuna kann also auch so haar Egenskaper. Ein ganz abstrakt tanke der wie ich gewandt, verdagle liebe, wo snacke um Egenskaper der Relashuna, men in Mathematiken er der ganz ge Und in den Videom will derer mehr drei welche wichtige Ärgernsgeber til Relashuna. Relashuna kann warez Reflexiv, Symmetrisch eller Transitiv. Hier haben wir verschiedene mehr eller mindre lange Objekter. Wir se po dieres Längde. Länge er en Ärgernsgrab. Men vi fokuserar på relation. Det finns förskälig relation som vi kan brygga för oss sammanliggande längde. Vi börjar med relationen lika lång som pen och tysch är lika lange. och sügerar. Er icke liege lange, zügeröre er längere. auf diese Ting, ob Relationen liege langsam, andere jörde icke. Jä mo parvis wert auf diese Objekten, me et wert Objekt, vor offine üt, wilke paar ob Relationen, o wilke paar icke jörde. Welke Eigenskaper har Relationen liege langsam Skriv de ne. Först checker vi um Relationen er reflexiv. Ure reflexiv betür knyttet tilbake til seg oder handler um, o samme en ting me Vorbei ist der icke Sevögele, dass er akkurat so lang so lang wie er, wie er Piaget hat. Two sticks. Is this stick longer? Is this stick longer or are they the same? The same. The same? What about now? Is this stick longer? Is this stick longer or are they the same? That stick is longer. The stick is longer? Yeah. Can you tell me why? da room. So now it's longer. Ja. Yeah. Okay. Der Faktisk wanz gele o sammligne en ting me sell. Is wie e lit magie No liga sygeröhre bis jeden auf seisel sell, ja, kann kan schecke. Ja? Denn er akkurat so lang som den er. Die Jälder faktisk wer auf diese tingene. Wer ting er akkurat so lang som den er. Davor er Relationen liege langsam reflexiv. Wer ups, der er icker sügeröre, wo heller icker lenken, men liege langsam, som er reflexiv. No schäcker wie, om Relationen er symmetrisk. Symmetrie spielt eine Rolle, no wie sammeligner tut hing me we andere. Penzeln er liege langsam Sügerröhre, o Sügerröhre er auch so liege langsam Penzeln, denn er läschunen er nämlich symmetrisch. Penzeln er liege langsam Sügerröhre, o Sügerröhre er liege langsam Penzeln, der jälder etwa paar idene Mengen, davor er läschunen liege langsam Symmetrisk. No checker wie, umrelle er transitiv. Transitivität spille eine Rolle, novi wie flere entuting. er liege lang som Pinnen. O Pinnen, er liege lang zum No vedjai ad och so penslen, er liege lang som sügeröre. Relationen liege lang som, er transitiv. No in der Schöcker wie Relationen längre en. Je tu objekta o dem. Erpennen pennen längre en Nein, dir jo liege lange. Er längre in Tischen? Nein, dir osso liege lange. erpennen pennen längre en Nein, Penseln er längre. Er längre in Ja. Pennen erlängre in den korte Röhe blühenden. Dette Paare opfüller Relationen längre en. Dennes Samenlegning moja jöre me etwer urdnet paar i denne meng. Welke Egenskaper hat denne Relationen? Er den Reflexiv. Da Exempel penseln Er denn längere in den R? Nein. Denn er jo akkurat liege langsam den er. Da er Relationen länger än, icke reflexiv. Nur checker wie, um den Relationen er symmetrisk. Denn lange penseln er längere in den Korte. Wenn er den Korte Penzlen auch so längre in den Lange, nein, se vögle icke. Davor er Relationen längere in, icke symmetrisk. Til sieveno ist schäcke wie, um den Relationen er transitiv. Den Lange Penzlen er längre en den Korte und den korte de pinceln pennen nur wird ich at den lange Penseln oso er längere en pennen wie ich schäcker um de jälder oso vor die ander paarene so will ich finde ut at den relationen längere en er transitiv